Hey Leute, Willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare. Weil sie ehrlich fragt, äh, ich trinke nebenbei noch, wenn, wenn ich sterbe, aber eigentlich trinke ich immer wieder mal was zwischendurch, wenn ich Durst habe, also ist die Regel eigentlich mehr oder weniger entfällig. Es kommen Soldaten aus den Atlas-Fahrzeugen. Nähern sich eurer Position. Wollte ich einfach mal so anmerken. Booster. Die Zivilisten müssen von der Brücke ähm. runter. Die Polizei ist hier. Die Betonbübe. Die öffentliche Luftabwehr beginnt in 1,5 Kilometern. Admiral, wir kämpfen gegen einen großen Atlas-Trupp auf der Brücke. Wir müssen alle Schiffe aufhalten. Verstanden. Zwei oh, das war kein. Ich dachte, da oben steht Saint, also lasse ich den mal in Ruhe. Aber von außen rum ist gar nicht so eine dumme Idee eigentlich. Bis auf die Betonmühle. Und schon wieder die Battle Möwe, die ist da fett. Polizei richtig drin. Nein. Verstanden 0-1. Die feindliche Luft auf Meer beginnt in 1,5 Kilometer. Admiral, wir kämpfen gegen einen großen Ablaufstrupp auf der Brücke. Wir müssen alle Schiffe aufhalten. Verstanden, 2-1. Wir müssen rüber zu diesem Wrack. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Aber wir müssen rüber zu diesem Wrack. Also gehen wir rüber zum Wrack. Also zum Wrack. Kaputten Kackding. Ja, das war eine Granate, ich weiß. Ich habe sie nicht gefunden, ich wollte sie zurückwerfen und dann war die nirgends. Wieso schleicht ihr so dumm in der Gegend rum? Okay. Dem Tankwagen. Gibt's wirklich? Unterm Bus, okay. Bitte nicht haben. Bitte nicht. Okay. Gut. Ich starte schon da, wo es mühsam war. Ich dachte für einen Moment, ich starte wieder da hinten. Komm schon, alt was ist das für ein Den da oben kriege ich jetzt auch noch. Auf die Distanz. Hi. Ich glaube, ich komme ganz gut voran unterdessen. Ich bin jetzt bei Folge 7. Vier Kapitel noch. Normalerweise gibt es 9 bis 10 Folgen für den COD. Also ich glaube, ich bin ganz normal drin. Nur sterbe ich momentan ein bisschen mehr als sonst. Na gut, dann geht halt hoch. Finde ich cool, wenn ihr euch so offensichtlich macht. So. Ah, ich sehe den Radius der Granaten, weil ich meinen Skill habe. Hat der keine Muni mehr drin? Ja, gut, dann nehme ich halt die Waffe. Oh, die schießt schnell, das ist gut. Das ist ein geiler Lastwagen irgendwie. Würde ich jetzt so nicht unbedingt. Ja, oh, nein. Ich habe das Gefühl, das Gewicht ist falsch verteilt bei dem. Wenn der zu stark in die Kurve geht, doch so. was, die sind homing? Nice. Scheiße, hätte gereicht vielleicht. Ich mag die Waffe. Das war so, als wenn ich doppelspringe und L3 drücke, kann ich so einen Mega-Boost haben. Ich finde es voll tun. Eine Waffe brauche ich, ja. Nein, komm Oh, komm on. Puh. Ihr macht es mir nicht leicht. Fuck. Hau rein. Ja, das war, das war jetzt meine Schuld. Ich muss meine Taktik gleich ein bisschen ändern. Vielleicht mir über die Seite, andere Seite rein. Ich finde es übrigens toll, dass die verfolgt. Tätig Helikopter. Wow, Die ist ziemlich genau unter mir geladen. Ich konnte sie trotzdem nicht weggehen. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam. Und jetzt würde ich gerne noch eine zweite Waffe haben. Bist du nicht auch eine Ball? Ne, du bist nicht Ball. Habe ich die Wahl letzte Runde mitgenommen. Die gehören zu uns. Achso, du bist noch böse. Arschloch. So. Da sind noch mehr von mir. Ah ne, da hat er einfach überlebt. Drecksau. Geh doch weg. Okay, die gehören alle zu uns. Cool, dann gehen wir mal zu denen. Wir haben ne den Fahrer! Den kann überprüfen, Mitchell. Sie lassen Boote ins Wasser. Ist 20? 20. über bitte Lagebericht! Was ist da ja. los? bitte kommen! brauchen sofort einen Lagebericht! Einsatzbereitschaft Kommen. Da bewegt sich was an Punkt 3 und 5. Aktivität auf den Frachtschiffen bestätigt. Das Ziel ist die flott. Das wird ein Massaker. Ganz ruhig, Lieutenant. Wie viele Leute haben wir denn noch da draußen? Scanne. Sekunde. Ich verbinde. Alle Sentinel-Teams antwortet. 2-2. Punkt check. Laut und deutlich. 2-1. Laut und deutlich. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich komme. Das Beste ist, ihr wartet beim Träger. Ich bin gleich da. Atlas will die Kontrolle über die Waffensysteme des Trägers. Wir brauchen Störer an den Railguns und müssen unseren Technikern Zeit verschaffen. Auf dem Träger sind überall feindliche Truppen. Sie versuchen die Brücke zu übernehmen. Bewegung. Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Oh nein. Lassen wir nicht. Wir holen die Typen. So, Railgun und den Störer platzieren! Ups! Ja, zum Glück bin ich nur im Zivilschutz, ne? Nix mit mir nicht, ja. Kurz, bis ich geheilt bin, falls jemand kommt, töte ich ihn noch. Das Problem ist: beim Störer ist eine Brandbombe, Kollege. Gut, ja, ich will halt die Fresse. Ich laufe nicht in der Brandbombe noch. Zwei Warbirds, näher von Westen. Eigentlich dürft ihr jetzt nicht motzen. Ich gehe Und weg von los, euch. Lass mich Bandflug. durch. Ab. Der Warbird hat es auf euch abgesehen. In Wieso wundert mich das nicht? Ah, hab ich keinen Double Jump mehr gerade? Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich muss nachher kurz in das Gebäude zuerst, um mich zu heilen, schützen mehr rechts oben rum. Da, wo ich reingekommen bin, eigentlich. Ich gehe aber nicht über die Brücke wieder. Das ist meine Secondary. Die jetzt auf. Boah, ich lade echt schnell nach. Okay, okay, schnell. Ich renne einfach mal. Ich hoffe, ich schaffe das. So, Checkpoint erreicht. Zack, rein. Und weg. Die ganz zu uns. Alles klar? Cool. Also ein PC. Ist wieder keiner für mich. Cool. Ja, klingt natürlich. Und wir haben hier unsere Kampfsuits, also klar. sieht schon etwas besser. Darf ich anmerken, dass nachts Nachtsicht besser aussieht, als diese Scheiße? Oder ist das ist nur, weil es so funken hat und so. Ich meine, sie ist dafür instant, aber in den alten COD-Teilen, wenn sie so das grünliche hatten, hat man einiges besser gesehen, auch detailreicher. Klar, dafür kann man schneller umschalten, aber naja. Naja. Das müsste meiner Meinung nach besser gehen. Meiner Meinung nach. Es läuft zwar alles über einen technischen Ding, aber naja. Ja. Wo oh, ist Ich bin halt der Super-Soldat in diesem Spiel. Hallo? Was denkst du? Kann man nur verlieren. Du außer vielleicht du. Ja, okay. Warte mal. Okay, MP-Spiel. Ja, Stoppen Sie ein AST mit einer EMP. Ah, oh, das funktioniert sogar wirklich. Ich dachte jetzt, das hat nichts gebracht. Du auch dann. Ist hier noch Geheimdaten? Hier wäre jetzt ein Ort gewesen, wo ich einen Laptop hinpackte. Ich als Creator zum Beispiel. Ich weiß jetzt gerade absolut nicht, was mein Ziel ist. Aber bis jetzt war es noch kein einziges Mal. Töte einfach alle Feinde, verteidige die Area. Also ich vermute mal, ich muss irgendwo hin. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, es war es gab keine Granatenwarnung. Es gab nicht meine Granatenwarnung. Hör auf mich Toll. Voll. So da oben. Ach so, da fällt auf die Kniekos. Das ist eigentlich nur ganz schlau. Ich hoffe weißt du, ich kämpfe allein gegen den Roboter, natürlich. Was müssten meine, meine anderen Leute schon? Pff. Komm, jag mal. Richtig schlecht, Kollegen. sein kann. Er hat aber einen Stahlträger am Weg. Ich frage mich nicht nur ein. Ah, deswegen kam ich da nicht hoch. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Transportkapseln nähern sich der Position. Wir sind fast bei der Brücke. Weil dann hätte ich ja was abgekürzt, wenn ich das gemacht hätte. Weil ich wollte von da unten da hoch springen. Ich zu uns. Okay, ich merke, ich muss niesen, aber irgendwie kommt es nicht. Aber kann es sein, dass ich mich plötzlich kurz rausschneide, weil ich niese. Bin ich das best gewesen. Man kann nicht alles haben? Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht von der Nachtsicht. Das Sie gut ist die rote Feindumrandung, die man dann trotzdem noch hat. Sicherheitscode Alpha Sulu Tango997. Anklopfen. Sieht aber schon übelst geil aus. Okay, linke mich ein. Du musst für mich zielen, Mitchell. Zum das ist ein Laptop. Alter! Die Helis noch weg. Also die, die, die Gleiter. Je ja, mehr wir weg ausschalten, desto besser, oder? Kein Zurück mehr. Was passiert jetzt? Jetzt? uns hat Tausende von Unschuldigen auf US-Boden getötet. Jetzt holen wir ihn uns und machen ihn fertig. So, so, wir machen ihn fertig. Na dann. Die Welt stellt sich eine Frage. Warum der Angriff auf die Vereinigten Staaten? Seit über 100 Jahren halten die Vereinigten Staaten die Welt in einem andauernden Kriegszustand. Immer wieder haben wir die katastrophalen Resultate dieser kriegerischen militärischen Politik gesehen. Diese Kriege führten nicht zu Konfliktlösungen oder Frieden. Sie führten lediglich zu weiteren Kriegen. Die Vereinigten Staaten gaben bisher den Ton an, weil sie am längsten Hebel saßen, aber jetzt nicht mehr. Dies ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern das Ende aller Kriege. Ich dachte, das Spiel kommt aus 2014, nicht 2019. San Francisco stellte sich die freie Welt gegen Atlas. Irons verschanzte sich in seinem Hauptquartier Neu Neubagdad. Die Kommunikation brach ab. Beide Seiten wussten, was kommen würde. Wir hatten den Auftrag, mit der 37. Luftdivision beim ersten Angriff reinzufliegen. Dann sollten wir uns absetzen, das Atlas-Kommandozentrum infiltrieren und eins ausschalten. Cormac war endlich am Ziel. Auf diesen Tag hatte er fünf Jahre gewartet. Letzte Planänderung. Sie flankieren von Osten und Norden und geben Team Blau Deckung beim Angriff aufs Ziel. Ja, Sir. Da habe ich ja gut getroffen. Ihnen es nicht besser gehen als den anderen. Ich will nur nicht alle gleichzeitig riskieren. Wir haben nur eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist genug. Ich weiß. Bleiben Sie am Leben. Sie werden gebraucht als Zeuge in Den Haag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, viel Glück. Mehr gab es nicht zu sagen. Wir wussten alle, was zu tun war. Das war der Anfang vom Ende, für einen von uns. Oh, dieses böse Foreshadowing. Das Ende von einem von uns. Oh! Sentinel-2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor-0 mit Winkel 5. Roger. Bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug. Kingpin, Ende. Sentinel-Team, sammelt euch. Greift alles an, was kein Sentinel-Zeichen hat. Sie können die Y-8 im Optionsmenü. Ich voraus. 12 Uhr tief. Dann ah, haben wir uns mal die Köpfe ein. Einer weniger auf der Liste. Hinterhalt auf 315. Einer ist an der Passt schon. auf die Verfolger auf. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich genau hier mache. Nice! Okay, ich habe nur mit R1 eine, eine Rakete. voraus! Stücke. <lacht> Vier Vögel kommen auf 12 Uhr angeflattert. Feuer frei. pass auf deine Flügel auf. Ah ne, Airlines hat noch einen EMG äh, drucken. Ich <lacht> nehme die Linke. Autsch. Okay. Den Steiner habe ich zu spät gesehen. Vier Vögel kommen auf zwölf Uhr angeflattert. Feuer frei. pass auf deine Flügel auf. Mensch, geh nicht über 2000. 12 Uhr. Ich nehme die Linke. Achtung, die Stücke. Nicht über 2000. Steinschlag voraus. Auf die Trümmer aufpassen. Komme ich eh nicht höher als das? Achtung, sechs Uhr, Mitchell! Nähern uns dem hydroelektrischen Dampf! Stützen, erfassen und Raketen abfeuern! Direkt aktiv! vor den Trümmern! erledigt! Der Feind nähert sich auf sechs Uhr, Mitchell! Pass auf deine Arsch auf, Mitchell! Ja, wie soll ich denn? Sie sind alles gekocht. Nein, ich hätte noch boosten sollen. Sie kommen zurück hoch auf 6 Uhr. Der Abstand. Na, rangehen und was einsetzen Set. Ziel erledigt. Das war verdammt knapp. Bestätigt. Wir an uns dem wo elektrischen Dach. Ich war doch schon beim dann. Arbeit. 4, hier 3. Kommando. Hier Sentinel 01. Im ah, jetzt. Auf Neubagdad. Verstanden, 01. Die feindliche Luftabwehr beginnt in 1,5 Kilometern. Starte Abwurfsequenz. Autopilot gestartet. Kapsel erfolgreich platziert. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarnmodus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Okay. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus Arns das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Wird eine harte Landung. auch nicht? Merkt dann keiner. Aber wir spielen ja einen offenen Krieg. Also ja, spielen. Wir führen an den sagen wir es so. Da das Zielgebäude. Davis, wir nähern uns dem Zielgebäude. Verstanden, ich schicke euch zwei weitere Kops. Kommando, Sentinel 2-1. Wir unterstützen die 95. beim Durchbruch durch die feindlichen Linien. Raketenwaffe. Ich hoffe, die gar nicht alle zu uns. Nee, passt schon. Ja, es ist einfach nur noch viel drauf. Ne? Ich habe drei Zerstörungspunkte, die ich hier erreichen muss. Ich frage mich nur, ob alle drei so einfach gehen eine Geheimdort. Alles klar. Wir haben ein bisschen zu einfach gewesen hier, ne? Da muss ich jetzt hoch. Hi. Okay. Erst Poseidon, das findet sich festlich das als mehrere EST, sondern Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll gegen diese Dinger. In dem Fall. Ach so. Ich wollte eine Granate drauf werfen, aber so kriege ich erledigt! Nehmen wir uns den Rest vor! Achtung! Zweiter Stock im Alles Warte, Nein, nein, nein! Geh wieder! Geh doch mal rein! Alles weg? Cool! Schwierig lang halten, das klappt auch nicht mehr so mit dem Landen. Verstanden, Poseidon. Das Ziel befindet sich westlich des Alsadi financial gebäudes Mehrere ASTs und äh, mindestens drei schwere Geschütze. AST! Vorwärts! Ich kümmere mich drum. mehr zerstören ich dachte wir formieren uns mal neu ach so die haben jetzt ganz viele von diesen robotern eingekriegt irgendjemand hat mich gekillt Interesse mehr an mir. Wie ja, gut. Okay, da schon. Ja, dann eben nicht so. Ist okay. Wieso lag das ja immer so, wenn ich hier reinlade? Das ist ja richtig schlimm. Ich keine Granaten mehr. Hui. geh mal da hoch. Uh, so, ich dachte, du hast eine coole Waffe gegeben. Oh ja, die klingt schwer. Nein. Ah, oh, Mann. Ja, okay, die Mission wird jetzt richtig mühsam. Ja, wo sind die Kackmix? Hier sind wenigstens keine Feinde oder so. Über darüber noch mal. Ich glaube, von da komme ich sogar schon. Mech einfach auf dem Dach rum. Was treffe ich den überhaupt? Ich glaube, ich soll mal zu dem rübergehen. Nein! Oh Mann! Ich meine, zum Glück sagt er mir, dass es dann Mech ist. Ach cool, Ilona lebt noch. mal mit granaten auffüllen wieder der andere Mech ist zu mir gekommen das hilft mir tatsächlich ein bisschen schon wieder wow. Bei mir ist ein Waffendepot, Kollege. Ähm, jo. Das war's dann. Achso, das waren Drohnen in der Höhle. Oh, das sind die. Was geht da vor? Nox hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Nein, das ist mein Tico. Wir müssen sofort alle Truppen abziehen. Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Zurückschießen! So. Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann. Und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Bis zu meinem Geburtstag. Mal so in 41 Jahren, aber. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster. Los! Raus aus dem verdammten Laster. Willkommen bei Atlas. Bereit uh. zur Käfig öffnet sich. Die beiden. Der Los, ja. Bewegung. Geht dir den Käfig. Hinter die rote Linie. Der Käfig fällt sich. Hinter die Linie. Wir gehen runter nach Null. Los in den Käfig. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung oh, wurde von Manticore oh. vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Okay, los, Jungs! Raus aus dem Käfig! Los, raus jetzt! Bewegung! Hierher! Hierher! Na los! Gehen wir los! Okay, Käfig leer! Eine Reihe! Na oh. los! Hier aus! Ganz toll Aber dass sie uns nicht zufällig trennen Da ist... Okay Okay, die sind knallhart Es ist zwar niemand hinter mir, aber Ich kann das zum Tod machen Ich denke nicht, dass jemand kommt. Ach Scheiße will sie wieder. Ja, ich beende mal die Folge. Ich lasse es kurz laufen bis da, wo ich war gerade. Also bis zum nächsten Mal. Mein Name ist heute alles Pop mit Zucker. Cheerio!